ja ganz herzlich willkommen allen teilnehmenden hier in dieser runde wir sind jetzt schon 30 weitere kommen hinzu herzlich willkommen liebe studierende sehr geehrte damen und herren liebe kolleginnen und kollegen ich freue mich wirklich sehr sie heute abend im namen der schweizerischen osteuropa bibliothek sub und des studiengangs osteuropa studien am ersten abend zu dieser veranstaltungsreihe begrüßen zu dürfen bei der wir eben gerechnet haben, dass wir sie vielleicht wieder in Präsenz halten können. Nun wird es zumindest teilweise präsent sein. Aber die Hauptsache ist, wir sind alle hier. Ja, es ist eine Reihe, ähm, die Tradition hat, muss man sagen. Ich, ist mir ist heute eigentlich aufgefallen beim Vorbereiten meiner Einleitung, dass wir ähm, diese Reihe seit 2001 durchführen. Also seit 20 Jahren öffnen wir hier eigentlich immer wieder ein Fenster nach Ost-, Mittel- und Süd, Südost- und Osteuropa. Mal sind es stärker historische Perspektiven und dann wieder eben wie dieses Jahr aktuelle politische und soziale Fragestellungen, die uns beschäftigen. Ich möchte allen, die nicht zum ersten Mal hier sind, für ihr stetes Interesse wirklich herzlich danken. Und denen, die jetzt gefallen finden an unserer Reihe, an unseren Themen, möchte ich die Podcasts der vergangenen Vorträge ans Herz legen. Wir haben nämlich seit 2014 Podcasts unserer Veranstaltung gemacht und die finden Sie über unsere Webseiten. Ich kann Ihnen den Link nachher auch in den Chat tun. Und egal, ob jetzt zur Entstalinisierung 1956, zur Welt des russischen Adels, jüdischen Sozialisten in der Schweiz oder zur Geschichtspolitik in Zentralasien. Das ist wirklich ein vielfältiges, profundes und auch spannendes Wissensangebot, denke ich, das da unsere Referentinnen und Referenten über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Damit sind wir Ihnen schon dabei. Mittendrin auch dieser Vortrag wird als Podcast aufgezeichnet. Der ist einerseits für die Studierenden über ILEAS zugänglich, aber auch öffentlich. Wobei eben nur die Moderation und unsere Rednerin darauf mit Bild und Ton und den Folien eben zu sehen sein wird. Ähm, Dieses Mikrofon der Zuhörenden ist jetzt ausgeschaltet und ich bitte Sie, Ihnen das auch ausgeschaltet zu lassen wegen den Interferenzen während des Podcasts und die Kamera können Sie gerne nach Wunsch ausschalten oder anlassen, wie es für Sie besser ist. Fragen können Sie gerne schon während des Vortrags in den Chat stellen. Am besten so an alle, damit wir sie sehen, bündeln können. Und dann äh, werden wir im Anschluss an den Vortrag damit in die Diskussion einsteigen. Dann in der Diskussion können Sie Fragen gerne auch live stellen und benutzen Sie am besten das handhebenzeichen unter Reaktionen. Und eine Bitte habe ich noch, dass Sie sich in Zoom einfach mit Ihren Klarnamen anmelden, damit wir auch wissen, wie wir miteinander mit wem diskutieren. Ja, das ist schon mal das Formale. Ähm, damit bin ich eigentlich äh, jetzt am Ende mit dem Formal und möchte gern zum Thema unserer Reihe überleiten. Ich kann Sie vorwarnen, dass ich nur am Anfang der Reihe so viel selber reden werde. In den nächsten Vorträgen wird es dann gleich zur Sache gehen. Nur heute möchte ich gern ein paar Worte sprechen. Wir haben ja Macht und Machtwechsel auf dem Programm. Und ein regionales Programm, das so von Tschechien über Ungarn und Polen bis zur Ukraine, Moldawien und Weißrussland geht. Inspiriert war diese Reihe natürlich nicht zuletzt von den politischen Machtwechseln und Machtkämpfen in diesen Staaten, die eben einerseits innerhalb der Gesellschaften polarisieren, andererseits eben auch zu Friktionen mit anderen Staaten und überregionalen Playern führen, allen vor allem natürlich die EU und Russland. Wir haben bewusst aber eben den weiten Begriff Macht gewählt, anstatt nur für Politik zu sprechen. Aber was ist eigentlich Macht? Um Max Weber zu zitieren, weil ich das schon immer mal tun wollte. Max Weber hat Macht als Wirtschaft, in Wirtschaft und Gesellschaft definiert als die Chance, ich zitiere, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Zitat Ende. Macht äußert sich also darin, dass wer sie hat, andere dazu bringen kann, etwas zu tun oder andere zu beeinflussen. Und diese Macht kann auf unterschiedlichen Grundlagen beruhen. Wir können uns, wie es so schön heißt, Kraft eines uns verliehenen Amtes, Macht ausüben, wenn an uns Befugnisse delegiert werden, im Interesse einer Gruppe, einer Organisation, eines guten Zwecks. Wir können Strukturen prägen, Themen setzen. Und über manche Dinge sprechen, aber eben, wer Macht hat, kann auch andere ignorieren, kann Personen von der Diskussion ausschließen und der Teilhabe an der Macht ausschließen. Also das ist einer der Komplexe, die uns hier beschäftigen werden. Wer hat die Macht? Mit wem teilt er oder sie sie? Und zu welchem Zweck wird sie angewandt? Dabei ist, das ist vielleicht die zweite Vektorlinie, die wir hier haben in der Veranstaltungsreihe Politik, nicht die einzige oder auch keine isolierte Sphäre der Macht sondern gerade auch die Verflechtung der Eliten mit den wirtschaftlichen leitenden Kreisen und deren Einfluss im Vorder- oder Hintergrund führt regelmäßig zu Vorwürfen, Konflikten eben von Korruption bis zu Einschüchterung, Gewaltausübung. Also immer die Frage auch, wo hört die legitime Macht auf, wo beginnt der Machtmissbrauch und eben auch bleiben nicht, was ein häufiger Vorwurf ist, die wahren Mächtigen weiterhin mächtig, unabhängig davon, wer gerade die politischen Fäden zieht. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Macht und Gerechtigkeit ist eine stete Konstante. Ebenso auch wie das Verhältnis zwischen Macht und Gemeinwohl. Also das, die Macht braucht es im Sinne der Sicherung eines staatlichen Gewaltmonopols, damit Staaten nicht im Bürgerkrieg versinken. Doch wir müssen nicht weit äh, schauen, nicht einmal Europas Grenzen verlassen, um zu sehen, wie eben Regierungen dieses Gewaltmonopol gegen ihre Bevölkerung richten. Der Abschlussabend unserer Reihe wird sich ja wirklich spezifisch damit befassen eben, welche Macht den Bürgerinnen und Bürgern in autoritären Regimes noch bleibt. Damit eben auch, auch wenn es vielleicht für den Moment in manchen Staaten anders aussieht, Macht es nicht permanent, denn sie entsteht und besteht ja nur im Handel mit anderen. Wer alleine ist, hat in dem Sinne keine Macht, er braucht immer andere dazu. Und um diese Macht über die persönliche kurze Herrschaft hinaus oder eine Regierungszeit zu stabilisieren, muss man sie institutionell verankern. Auch das ist ein Punkt, mit dem wir ähm, zu tun haben werden in dieser Reihe. Also die Macht institutionell verankern, in dem Sinne, dass man Institutionen auch so umgestalten kann, dass sie über die Machtverschiebung hinaus Rahmenbedingungen schafft, die auch Macht sichern kann und mit solchen institutionellen Änderungen auch auf Gesellschaften Einfluss nehmen kann. Also beispielsweise, wenn jetzt in zahlreichen mittel- und osteuropäischen Staaten in der jüngeren Geschichte während konservativen Phasen Verfassungszusätze installiert wurden, welche die Ehe als Verbindung von Mann und Frau festschreiben. Und genau bei diesen individuellen Rechten und Freiheiten kommt es dann wieder zu den Konfliktlinien zwischen Nationalstaaten, suprastaatlichen politischen Institutionen, was auch in einigen Vorträgen, denke ich, hier angesprochen werden wird. Kurz, es geht um Akteure, es geht um Mechanismen der Macht, es geht um Machtsicherung und es geht halt vor allem auch um Trends. Was ist passiert in den letzten Jahrzehnten und wo geht jetzt diese Reise hin? Und dann freue ich mich, ähm, unsere quasi erste Kapitänin auf dieser Reise vorzustellen, ähm, die uns eben in dieses Thema einführen wird. Am Beispiel aus mitteleuropäischen Staaten, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken bei äh, Dr. Petra Guasti, dass sie trotz gesundheitlicher Probleme die Zeit gefunden hat, heute Abend hier zu sein. Ähm, das freut mich und ich glaube, sie wird in unser Thema ganz wunderbar einführen. Vielleicht ganz kurz zu ihrem Hintergrund. In Dr. Guasti hat in England, Polen und Tschechien studiert. Sie ist äh, ein, ein doppelter Doktor. Sie hat eine Promotion in Politikwissenschaften von der Uni Bremen und einen Doktortitel in politischer Soziologie von der Karls-Uni in Prag. Sie waren zahlreichen internationalen Stationen tätig, unter anderem in Harvard und jetzt ist jetzt zuletzt in Frankfurt als Vertretungsprofessor. Ihre Arbeitsschwerpunkte eben liegen im Bereich Populismus, Demokratisierung und politische Repräsentation und sie hat einen Fokus auf Zivilgesellschaft, Menschenrechte und soziale Bewegungen. Und aus diesem eben breiten Fundus, auch aus dieser vergleichenden Perspektive schöpft sie heute Abend für den Vortrag eben mit dem Titel „Demokratische Erosion“. In Ostmitteleuropa. Ja, damit ähm, möchte ich an Frau sie übergeben und freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank. Uh, guten Abend uh, an alle. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht persönlich in Bern sein kann. Ich kann mir total vorstellen, dann durch die schöne Bücher hinter Frau Maurer durchblättern zu dürfen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich, uh, viel wenn, dass ich wenig Sachen so viel liebe wie, wie Bücher. Es ist mir eine große Freude und große Ehre, hier heute Abend uh, eintreten zu können und äh, die Runde sozusagen zu, äh, zu eröffnen. Äh, ja, es ist schon alles äh, auch zu mir, äh, auch zu mir äh, als Person gesagt. Äh, viel mehr können Sie im online finden, aber ich will jetzt keine Zeit mehr äh, hier damit verbringen. Nochmal vielen, vielen Dank an Frau Maurer für die nette Einladung und ich bin froh, da zu sein und danke, dass Sie heute Abend auch hier sind. Okay, so das ist hier meine Präsentationsstruktur also an die Studierenden. Also die Präsentation wird Frau Maurer danach zur Verfügung haben. Das heißt, ich sage das immer, Sie müssen sich keine großen Notizen machen. Also alles, was auf dem Slide sind, ist, bekommen Sie danach, wenn Sie es so wollen. Gut, also das ist hier meine Struktur. Es ist eine Einführung, daher wird so ein bisschen mit, mit bunten Bildern anfangen. Dann geht es zur Sache. Also zu demokratischer Erosion. Also was ist da mit, äh, mit Demokratie in den Grad wir Länder? Dann kurz zu Stärken und Schwächen der Demokratie. Dann würde ich eigentlich äh, also zu Kern meiner Sache kommen und äh, zwar zu der Theorie. Also was? Also wir werden sehen. Erst will ich Ihnen zeigen, dass die Demokratie erodiert ist. Dann will ich Ihnen zeigen in den dritten Punkt, also was genau, ist, was genau ist passiert. Dann biete ich einen theoretischen Rahmen, um dies zu erklären und bringe ich durch diesen theoretischen Rahmen äh, mit einen Blick auf diese, auf diese Probleme. Und äh, falls wir dann noch in, in Diskussion, vielleicht äh, ob Sie dann Lust haben können wir uns auch kurz damit beschäftigen, wie hat sich dann, was hat sich dann mit Rechenschaftspflicht während der Pandemie, Pandemie in diesen Ländern getan. Gut, wir fangen an. Also was sind eigentlich, was sind Visegrad-Länder? Visegrad sie sehen hier, die sind alle sehr, sehr hübsch. Ich habe für alle Länder die besten Bilder ausgesucht. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ein bisschen bearbeitet sind, aber trotzdem alle diese Länder und Städte sind sehr schön. Also die visegrad Länder sind, äh, sind Länder im Herzen Europas. Tschechien, Ungarn, Polen und, äh, und die Slowakei. Also die treffen sich regelmäßig und kooperieren, obwohl zu der Kooperation, also da kam auch, äh, auch zu sehr viele Spannungen, wie Sie jetzt zum Beispiel in den Medien sehen können, die Spannung zwischen Tschechien und Polen um äh, um, um uh, Energie und, uh, und Umwelt. Gut, also das sind, die, das sind die vier Länder. Dann ist es wichtig zu sagen, also wer regiert in diesen Ländern? Es ist wichtig zu sagen, dass in alle diese also Länder sind parlamentarische Demokratien, das heißt, es regieren Premierminister. In Ungarn ist es Viktor Orban äh, seit 2010, oder er war schon vorher an, an der Macht. In Polen, Sie sehen, da sind zwei Männer drin. Also es sind eigentlich hauptsächlich in diesen Ländern Männer. Es ist Mateusz Morawiecki und Jaroslaw Kaczynski. Mateusz Morawiecki ist zwar Premierminister, aber es gibt in Polen immer einen Mann im Hintergrund. Und das ist Jaroslaw Kaczynski. Der saß sehr lange, eigentlich nicht mal in Regierung. Jetzt ist er drin, aber er ist eigentlich der wichtigste Mann. Der trifft die Entscheidungen und Mateusz Morawiecki sozusagen macht das so Tages-, Tagesordnung, Tagesbusiness und beschäftigt sich mit mit allen Sachen. In der Slowakei ist das Eduard Heger, Sie können sehen, der ist nicht lange, nicht lange da als Premierminister. Ja, der ehemalige Premierminister, der war auch nicht lange da, nur ein Jahr und musste gehen, weil er hinterrücken Igor Matovic musste sich verabschieden und ist jetzt nur Finanzminister, obwohl er seine Partei leitet, weil er hinterrücken seine Regierung, Partner sputnik wer aus, aus Russland importiert hat und alle, inklusive Bürger und die Regierung, haben das erst am Flughafen und durch Fernseher erfahren und weil die Vakzin auch nicht in der EU zugelassen ist, gab es da starke Proteste, aber so, so ist Eduard Heger an die Macht gelungen und ist seit April da und scheinbar läuft alles, also nicht unbedingt blendend, aber es läuft und äh, nicht äh, das zuletzt, André Babisch seit 2017 im Amt als Premierminister, seit 2013 als, äh, als Finanzminister. Äh, äh, mal sehen, äh, die Wahlen in Tschechien gibt es bald, mal sehen, äh, wie, lange, wie lange noch. Ich habe gesagt, alle diese Länder sind parlamentarische Demokratien, die haben entweder eine oder zwei, Tschechien und Polen, zwei Ungarn und Slowakei, ein Alle diese Länder haben auch Präsidenten und eine sogar Präsidentin, die Slowakei. Und, äh, aber die Präsidenten haben eher so, wie würde ich das sagen, zeremonielle Rolle, und, äh, aber spielen eigentlich in, in wichtigen Momenten, wie zum Beispiel Ernennung, äh, neue Regierung oder neue Minister, spielen auch die Präsidenten, äh, Präsidenten eigentlich eine wichtige wichtige Rolle. Gut, jetzt wissen wir, wer regiert und äh, hier sind nur kurze Bilder von den Parlamenten. Ich finde, das ist immer interessant, wie auch im Blick zu im Blick zu fassen Sie sehen also Ungarn hat ein riesen Parlament für ein kleines Land aber das sagt schon sehr viel und ich finde auch die visuelle die Bilder sind manchmal visuelle Metapher die Slowakei äh, die Slowakei und so und äh, so weiter also das war nur visuell und hier die äh, hier die Präsidenten alle alle vier Länder das können wir eigentlich überspringen jetzt zu dem zweiten Punkt also es ist da, was in, in Grad viele Länder passiert mit der Demokratie. Am, in den 90er und 2000er, alle sah so relativ rosig, also die Länder haben sich sehr schnell transformiert, konsolidiert, Wirtschaft hat funktioniert. Es, es scheint, es scheint also außer, außer Slowakei, die nach der Trennung mit Tschechien ein bisschen so, ja, ich würde sagen, am Anfang war das nicht alles, alles rosig, aber, aber alle vier haben es 2004 in die EU geschafft. Und und dann gehts back, also nicht direkt bergunter, runter, aber ich würde sagen, ich würde sagen, 2010 merken wir schon, nach der Finanzkrise es bewegt sich was. Also in der Politik gab es sehr, sehr, sehr viel Unruhe, sehr sehr, sehr viel Unzufriedenheit, viel mehr Mobilisierung, gegen Regierung, und und nach der Finanzkrise kam noch die Kritik, die schon früher da war gegen Korruption, gegen etablierten Parteien. Es kam alles und es kam sozusagen zu einem Umbruch. Und diesen Umbruch sehen Sie auch hier. Also es ist nicht, dass durch Entstehung neue Parteien Demokratie erodiert. Das ist nicht das, was ich sagen will. Ich will sagen, dass was ist mit der Demokratie passiert und Sie sehen, dass eigentlich in drei Drei dieser vier Länder. Ich habe auch Schweiz dazu genommen, dann können Sie sehen, ich habe gedacht, das ist ein guter Ankerpunkt für uns, vor allem in den vergleichenden Grafiken, dann können Sie das sehen, dass also mit der Schweizer Demokratie, also die sieht, sieht hier mindestens in Ordnung und es gab keine, es gab keine negative, sowohl negative, wie auch positive Entwicklung. Und äh, wir sehen hier in einem Land, und zwar das ist die Slowakei, die hat dann die ersten erste Probleme der, der Mitte 90er Jahre überwunden, konnte auch die mit der Gruppe in die EU äh, beitreten und... Äh, und also da sehen wir, da sehen wir Verbesserung. Aber in den, in den anderen Ländern sehen wir, dass es eigentlich dass die Demokratie heutzutage für schlimmer darstellt als im 1993. Und das ist, schon, das ist schon heftig. und Sie können auch sehen, dass es auch große Unterschiede zwischen den drei Ländern, wo Demokratie erodiert ist und zwar, die es am meisten in Ungarn erodiert dann folgt Polen und an dritter Stelle, an dritter Stelle dann Tschechien. Okay, dann, haben wir, dann wissen wir, okay, es ist da was passiert und diese Entwicklung ist negativ. Hier noch ein Bild, dann können Sie das noch besser sehen, sehen im, Verlauf, im Verlauf der Zeit. Sie können fragen, warum fange ich, fang ich meistens 93? Ja, da ist die Entstehung Slowakei und wann ich dann Slowakei von Anfang an haben will dann äh, deshalb, äh, deshalb dieses Datum, aber die Daten werden sich auch nicht äh, für die Tschechoslowakei sehr viel, äh, sehr viel ändern. Sie sehen eine relative, eine relative, relative Stabilität, aber Sie sehen das auch in der, in, der, in der Schweiz. Also es, es ist was, es brudelt was auch in etablierten Demokratien und Sie sehen hier hauptsächlich zwei, zwei Muster. Sie sehen, es, es kommt, also dieser Umbruch kommt 2008, 2010, also dann die ersten Wahlen Sie sehen, also die, die Erosion ist sehr, sehr, sehr tief und, und in, in Ungarn und uh, Ungarn und Polen ein bisschen weniger in, in, in Tschechien und uh, Tschechien und, uh, und die Slowakei. Gut, äh, lass uns dann weitergehen. Also wo, wo sind diese Probleme? Hier in dieser nächsten Grafik sehen Sie die, Rech-, äh, die Rechtsstaatlichkeit. Da ist es, da fange ich nach dem EU-Beitritt. EU, EU das ist auch wichtig, weil vor dem EU-Beitritt gab es sehr, sehr, sehr viele äh, Veränderungen in, in der äh, Rechtsstaatlichkeit mit neuen EU-Gesetzen, die man alle, äh, alle da einführen musste. Aber Sie sehen auch hier die, die, die, die, die Muster, die wir auch vorher, die wir auch sehr oft nachher sehen werden. Also Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit war schon immer eine Schwäche, eine große Schwäche dieser Länder. Sie sehen, dass, dass eigentlich hier in dem Muster die Slowakei. Eher zu polen und äh, er zu polen und Ungarn gehört und, äh, und tschechien steht, äh, steht ein bisschen, ein bisschen besser, besser da hier die pressefreiheit und da sehen, wir, da sehen wir fast das gleiche nur die slowakei ist in, in, in, in sache oder in Medienfreiheit eher näher an, an, an, an Tschechien, aber auch da sehen Sie an, an diesem kleinen W äh, hier zwischen 2016 und 2018, da gab es sehr viele Veränderungen in, in, in Medieneigentum. Und Sie sehen, dass äh, eigentlich in, in Ungarn, das, äh, das, geht, äh, das geht runter und runter. Seit äh, Frühjahr 2020, äh, 2021 gibt es eigentlich kein, keine... Unabhängige, freie, offizielle Medien in, äh, in Ungarn. Das letzte Radio, Club Radio, hat äh, die Lizenzverlängerung äh, nicht gekriegt und alle Medien sind jetzt zentralisiert, äh, zentralisiert und durch die Regierung Viktor Orbans kontrolliert. Also die Entwicklung geht immer weiter, diese Daten gehen nur bis 2020, aber ich muss Ihnen sagen, dass die Entwicklung in Polen äh, Sache äh, Pressefreiheit äh, ist auch, äh, geht auch weiter so und jetzt gibt es einen großen Kampf um einen privaten Sender TVP, äh, was, äh, was durch Discovery Channel aus dem USA also da sind die Eigentümer und das mal, mal sehen, wie das mit dem Kampf ist. 2020 hat äh, eine staatliche Firma in Polen 20 äh, von, äh, von 24 äh, lokale äh, Zeitungen alle gekauft. Also es ist eine, eine, eine staatliche Firma, die sich eigentlich bisher nicht mit Medien, nicht mit Medien äh, beschäftigt hat. Und wir sehen, also was wir sehen, ist, dass Ungarn der Vorreiter ist des Regions in Sachen illiberale, illiberale Taktiken und Polen sehr wohl nach den ungarischen. Playbook sozusagen, sozusagen spielt und versucht, es zu folgen. Es, ge es gelingt nicht immer, es gelingt nicht immer und die polnische Opposition äh, versucht es, aber, aber wie gesagt, äh, die Entwicklung in Polen wird, äh, wird nächstes Jahr noch, äh, noch schlimmer dastehen. Korruption ein, ein ständiger Begleiter, transformierende, transformierende Länder. Ich finde das Wichtigste, was Sie, was Sie, was Sie hier sehen, ist die ist die rote Linie Ungarns der Rückkehr Viktor Orban's. Also es gibt einen sehr interessanten äh, ähm, ungarischen Politikwissenschaftler Balint Magyar hat ein 1000 Seiten Buch geschrieben. Wo er, wo er Ungarn als Mafia-Staat bezeichnet hat, weil das, was äh, eigentlich er äh, bestreitet, das was, äh, was Viktor Orbán will, ist eine Autokratie. Es ist das, was Viktor Orbán äh, gerade dabei ist zu, zu, zu etablieren, ist eine, äh, ist eine Kleptokratie. Das heißt ein korruptes, ein korruptes Staat, wo, wo Viktor Orbán und seine Verbundete alles kontrollieren, um sich persönlich zu bereichen. Und selbstverständlich dabei ist es wichtig, die Medien unter Kontrolle zu kriegen, weil es sind die Medien, die dann den Bürger den Einblick in diese, in diese Verhältnisse einbieten. Es gibt aber nicht nur nicht nur für Schlimmes. Es gibt auch was was Gutes in diesen Regionen spielte die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle beim im in dem Wandel und die spielt diese Rolle weiter weiterhin. Wir sehen wir sehen hier eine Stabilität in Tschechien, eine kleine Verbesserung in der Slowakei und wir sehen der Rückgang der Zivilgesellschaft in Ungarn und Polen. Daher ich wollte Sie nur noch ein Bild, äh, ein Bild anbieten, da sind äh, große Proteste, die in den letzten äh, zweieinhalb Jahren in diesen vier Ländern stattgefunden haben. Die Millionenmomente für Demokratie im August 20, äh, 2019, die größte Demo Demonstration Tschechiens seit äh, 1989 für Demokratie, äh, für Rechenschaftspflicht, für Rechtsstaat, für freie Medien. In, in Ungarn in Ungarn in Unterstützung für die zentraleuropäische Universität, die diesen Kampf verloren hat und ist jetzt im Exil in Wien seit diesen Jahren seit also das erste Semester in Wien fängt jetzt an, aber die fühlen sich alle wie in Exil. Uh, der nächste Bild in Polen, das ist während der Pandemie, große Proteste im November 2020 nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts der Abtreibung fast uh, komplett verboten hat. Also es sind uh, 240 uh, Tausend Menschen auf die Straßen von Warschau gekommen und hier nicht desto letzter ein wichtiger Prozess, äh, Protest in, in, in Bratislava, in Slowakei im Februar 2018 nach der brutalen Ermordung eines investigativen Journalisten Jan Koczek und seiner Verlobte. und Er ist ermordet worden, äh, weil er auf der, also der, seine Investigationen haben ihm dazu geführt, zu entdecken, eine große Vernetzung zwischen Politik, Polizei und und, Mafia. und die ist seitdem, nach seiner, seiner Ermordung, hat die Slowakei absolut erschüttert und es kam zu sehr viel, also eine große Veränderung in, in, in Rechtsstaatlichkeit und Versuch, das, das alles zu erklären und die Antworten zu finden und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Gut, also ich will jetzt nur einen kurzen, also kurz zusammenfassen, wo wir gekommen sind. Also Demokratie in diese Länder, diese Länder erodiert. Wir haben genau gesehen, ab wann, also wir konnten das zeitlich einordnen. Das ist seit der Finanzkrise. Wir sehen, dass nach der Finanzkrise es kommen, es kommen. Diese, also diese, diese neue Politiker an die Macht, die illiberale Tendenzen aufweisen. Wir sehen, dass, es, dass sie sich hauptsächlich gegen Rechtsstaat, Pressefreiheit und Zivilgesellschaft richten, aber dass die Zivilgesellschaft nicht bereit ist, einfach aufzugeben, sondern versucht auch, auch sich dagegen sich dagegen zu, zu werden. Mal erfolgreich, wie in der Fall in, in der Slowakei, mal, mal sehen, wie in der Fall von Polen, und aber auch gewinnt nicht immer, wie in, wie in Ungarn, die Zentraleuropäische Universität. Also, und wie konnte man dann, also wir sehen, demokratische Erosion ist da, und wie, konnte, wie kann ich das erklären? Ich versuche das durch zwei Konzepte, Technokratie und Populismus. Populismus verspricht die Macht des Volkes wiederherzustellen. Also es behauptet, die Macht ist verloren worden, die Politiker haben es haben es dem Volk entzogen und es muss zurück an das Volk. Und sie versprechen, dass sie die einzigen sind, die es die es kennen. Und es geht eigentlich, äh, eigentlich darum, dass, sie, äh, dass äh, das populistische Politiker, wille der Mehrheit ist gleich mit dem Willen des Volkes. Es ist monolithisch und hegemonial. Was wichtig ist, warum es eigentlich geht, es geht gegen Minderheiten, es geht gegen Schutz für Minderheiten. Und ich, wenn ich über Minderheiten hier spreche, spreche ich nicht über, spreche ich eher im Sinne von, äh, von, von, von, von politischen Minderheiten, nicht nur ethnischen Minderheiten, aber sehr oft im, im Rechtspopulismus wie Nativismus sind das dann, äh, sind das dann ethnische Minderheiten oder, oder Ausländer. Warum Technokratie? Also Populismus, über Populismus haben Sie selbstverständlich in den letzten Jahren sehr viel gehört, aber vielleicht weniger über Technokratie. Aber ich würde Sie gerne auch für Technokratie begeistern. Es ist auch eine, äh, ein Feind der Demokratie, weil was Technokratie versucht, ist im Namen von Wissen und Expertise Macht an die Experten zu verlagern. Warum ist, es, warum, ist es, warum ist es schlecht, eigentlich Expertenentscheidungen zu treffen? Ja, weil wir dann als, als Bürger und Bürgerinnen keine Kontrolle haben, weil wenn es nur um Expertwissen geht, dann sind wir keine Experten und können das dann nicht beurteilen und die Demokratie ist dann auch auch weg. Also Volk ist dann eine abstrakte Einheit, die nicht in der Lage sind, ist irgendwie Entscheidungen Entscheidungen zu treffen. Diese zwei Populismus und Technokratie sind zwei Politikformen, die sehen, die stehen in einem antagonistischen Verhältnis Verhältnis zueinander aber eigentlich haben die auch ähnliche haben die auch ähnliche Ziele und das ist äh, ein Konzept, was ich zusammen mit meiner Kollegin Lenka Bustikova äh, aus äh, Arizona State University entwickelt haben, wo wir gesehen haben, eigentlich was diese zwei was Technokratie und Populismus verbindet, ist die Ablehnung pluralistischer Politik und die selbstverständlich als Antipolitik. Und äh, das heißt also es können also Populismus und Technokratie können allein eintreten, sie können sich auch auch, sie können sich auch verbinden und wir brauchen diese Form von Populismus, um genau die vier Länder zu verstehen, weil wir sehen, wir haben in Polen Rechtspopulismus, das heißt, ich würde das Nativismus nennen, in Polen und Ungarn. Aber das, was wir in, das, was wir in Tschechien und Slowakei sehen, ist zwar auch Populismus, aber es ist nicht rechts und es ist nicht links. Und wo, wo ist es zuzuordnen? Und das haben wir dann in unserer unsere Arbeit zu Start aus Firma. Also das war das Versprechen von Andrej Babisch, Der wird jetzt die Start aus Firma. Er ist ein, ein Firmeninhaber, ein erfolgreicher erfolgreicher Businessman und folgt da auch ein bisschen im Fü Füßtreten treten von von von Berlus, von Silvio Berlusconi. Also der will auch den Start aus Firma und durch sein Experte durch sein Expertwissen führen. Also was passiert, wenn illiberaler Populismus an die, an die Macht kommt? Also jeder braucht Legitimität. Dazu hat uns Max Weber auch sehr, sehr, viel, sehr viel gesagt. Also in der in Macht geht eigentlich bei Max Weber, Weber immer um die, legitime, um die legitime Macht. und Wie wird diese begründet? Bei Rechtspopulisten in Polen und Ungarn ist das die nativistische Ideologie. Das ist der Schlüssel zur Legitimation für technokratische Populismus bietet die Technokratie eine alternative Form, eine materialbasierte Output-Legitimität. Es sagt, wir liefern für Sie, wir, sind wir benutzen unser Expertwissen, um für Sie die Ergebnisse zu, zu liefern. Die liberale Regierungen locken vor allem die Rechenschaftspflicht. Also, es funktioniert nicht. Also, diese, diese sind Macher. Und, und in der Demokratie eigentlich die Institutionen der Demokratie sind da, um in schlechten Zeiten zu funktionieren. Deshalb haben wir rechenschaftlich. Also starke Institutionen sind da, die sind nicht für die besten Tage gemacht, wann, alle, wann alles läuft, sondern für die, für die schlimmen Tage, wann das, wann das nicht läuft. Und eine solche Form von, von also ein, ein, ein, ein wichtiges ein Programm, was, was das, äh, illiberale Regierungen oder illiberale Leader so haben, ist executive aggrandizement. Das ist die häufigste Form der demokratischen Erosion. Das Konzept von, von, kommt von Nancy Bermeo. Und die uns gezeigt hat, dass früher haben, also diese Machtkonzentration fand früher durch Militärputsches und so weiter, Coup statt, aber heutzutage geht das viel langsamer. Man konnte das mit dem, mit dem Froschkochen vergleichen. Also Frosch ist im Topf, Topf, äh, Wasser ist äh, kalt am Anfang, es wird langsamer, wärmer, wärmer, wärmer und bis man es, äh, also irgendwie bis, äh, bis diese Frosch das kapiert hat, dann ist es schon äh, gekocht worden. Und äh, was da passiert ist, dass die, es geht vor allem um die, um die Gewaltteilung und Konzentration, Machtkonzentration in Hände der Exekutive und das ist alles im Namen des Volkes. Die demokratischen äh, Institutionen werden zunehmend umgegangen. Äh, es ist auch so, dass es ist durch formale und informale Druck, also diese Populisten sind Macher, die wollen liefern, die wollen responsiv sein, die wollen genau das machen, was die Menschen wollen und zwar jetzt und verstehen nicht, dass die Institutionen äh, haben eigene Zeit, dass es dauert, dass man äh, zum Beispiel überprüfen muss, ob das, äh, ob, das, äh, ob, das, äh, ob das funktioniert, ob das zulässig ist und so weiter. Deshalb, mein, wenn Sie sich noch erinnern an mein Beispiel ganz am Anfang von Igor Matovic und sein Import von Sputnik 5 die Geschichte dann endet nicht nur also mit, sein, mit Verlust seines Amtes, aber auch damit, dass eigentlich nur 5000 Bürger und Bürgerinnen in der Slowakei bereit waren, diese Vakzin anzunehmen und dann musste die neue Regierung sind sich schon damit beschäftigen, was macht man diese Vakzine, also verkauft man sie oder was. Und am Ende hat, hat Russland die Vakzin zurück äh, zurückgekauft. Aber, aber das ist so nur ein Beispiel. Also äh, es wird auch Transparenz reduziert. Sie haben gesehen, also niemand wusste was von dem Sputnik und Import und allen diesen Geschichten. Also niemand ist, ich würde mich korrigieren, Viktor Orban wusste sehr wohl, weil er das selbst in die Wege, in die Wege geleitet hat. Und äh, ja, also so, äh, so, das machen illiberale Populisten an, an Macht. Also, dass äh, die Definition von, von, von, von, von demokratischer Erosion ist äh, Rückgang der horizontalen, vertikalen und diagonalen Rechenschaftspflicht und jetzt will ich Ihnen zeigen, also was ist es? Also es gibt selbstverständlich auch die demokratische Widerstandsfähigkeit, also die, die Stärke, diese Prozesse zu, zu, zu widerstehen. Operationalisierung von Rechenschaftspflicht, also vertikale. Es geht um. Es geht um die Beziehung zwischen zwischen Parteien und und Bürger fokussiert sich hauptsächlich also das rechenschaftspflichtmechanismus sind der Wahlen da haben die Bürger und Bürgerinnen oder Wähler und Wählerinnen die Möglichkeit die Politiker und Politikerinnen zur Rechenschaft zu ziehen in der horizontale rechenschaftspflicht geht um die um die um die Institutionen und äh, und es geht darum dass eigentlich dass es also die Checks and Balances äh, dass es der Gleichgewicht äh, beibehalten wird zwischen Institutionen, zwischen Exekutive, Parlament und Justiz, aber auch weitere Aufsichtsorgane, die dann die dann da auch involviert sind. Und in der Diagonale Rechenschaftslicht, der ist vielleicht nicht so sehr bekannt, also es geht, es geht darum, dass es auch Institutionen wie Medien und Zivilgesellschaften eigentlich äh, haben die Möglichkeit, auch Politiker zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie den Bürger und Bürgerinnen zum Beispiel Transparenz ermöglichen. Mobilisierung und so weiter. Das heißt, also das, sind diese, das sind diese drei Formen und lass uns jetzt schauen, wie hat sich das, wie hat sich das in diesen Ländern entwickelt. Wir fangen mit vertikaler Rechenschaftspflicht, das heißt, was machen die Bürger, ziehen die Bürger und Bürgerinnen, die Politiker in diesen Ländern zur Rechenschaft und wir sehen, wir sehen eine, eine starke Erosion in den letzten zehn Jahren in Ungarn. Weniger weniger in Polen, äh, Tschechien, und, äh, Tschechien und Slowakei auch, auch ein bisschen. Aber wir sehen, es gab eine, eine relativ lange Zeit der Stabilität und die Stabilität ist jetzt weg und, äh, und die Erosion ist da. Und hauptsächlich handelt es sich um die, um die Wahlen. Also was macht jemand, wenn der an die Macht kommt und versucht, nicht zur Rechenschaft äh, gezogen zu werden? Ja, dann ist es besser, die Spielregel zu ändern, weil, äh, weil man kann das. Und das ist da genau das, was Viktor Orban gemacht hat. Nicht alles ist zwar verloren, aber die ein, der einzige Weg jetzt gegen Viktor Orban heißt in Ungarn, dass die ganze Opposition, und zwar von extrem recht, bis extrem links muss sich einigen und das einfach ein Punktprogramm haben. Viktor Orban muss weg. Und ich würde, also die Wahlen finden nächstes Jahr statt und, und ich kann nicht sagen, dass es, dass, es, dass es gelingt. Also die Opposition ist durch, durch den Bürgermeister von, von Budapest geführt, das ist sehr fähig, aber Viktor Orban hat jede Menge. Jede Menge Trick in seinen Taschen und Koffer und die Koffer sind voll von Geld und er wird alles eingeben, also alles geben, um nicht zu so rechenschaftlich gezogen zu werden. Also das ist auch wichtig zu sagen, dass also die Erosion findet, am, wann die illiberalen Populisten am Macht sind, hauptsächlich, weil sie einfach nicht zu so rechenschaftlich gezogen werden und weil die nicht alles da richtig machen. Okay, lass uns zu horizontaler rechenschaftlich. Hier ziehen wir von Bürger und Bürgerinnen und Politikern zu Institutionen, also zwischen Institutionen. Und auch hier sehen wir eine starke Erosion in, in, in Ungarn. Und wir sehen diese, diese zwei Muster, so also Polen und Ungarn als Zwillinge oder Polen, also der kleine Bruder oder die kleine Schwester, keiner kein weiß, wie sich Polen so heutzutage fühlt, aber definitiv ist das nichts inzwischen. Also LGBTQ-Fragen sind dafür beide sehr wichtig. Und wir sehen eine kleine, kleine Verbesserung in horizontaler in Polen, äh, in Tschechien und, äh, und, äh, und in der Slowakei in den, in den letzten Jahren. Und das geht hauptsächlich an die Unabhängigkeit der Justiz. Und die wichtigste Rolle spielen dabei die Verfassungsgerichte beider Länder. Ich würde Ihnen absolut empfehlen, Bücher von Professor Sadurski. Er ist ein Verfassungsrechter, Professor für Verfassungsrecht und hat Zahl, äh, zahlreiche Bücher über, über Unabhängigkeit der Justiz und äh, demokratische Erosion in Polen, äh, in Polen geschrieben. Also, Sie sehen, also in Polen eigentlich war die Unabhängigkeit, also dieser Fall in Polen ist sehr tief und ist als eine große Höhe. Also Ungarn war viel niedriger, war viel niedriger als, als, als Polen je war und desto, also desto tiefer ist Polen jetzt gefallen. In, in, in der Slowakei sehen wir Verbesserung. Das ist damit verbunden, was ich, was ich vorher gesagt habe oder erwähnt habe zu nach dem Mord von nach dem Ermordung von dem investigativen Journalisten Jan Kuciak. Ist, kam es dazu zu zahlreichen Veränderungen, die korrupte, also ein ganzes korruptes Netzwerk der Polizeibeamten ist entdeckt worden und viele von denen haben auch ausgesagt und das fand ich sehr interessant, wie sie diesen System, was es war, ein System beschrieben haben und, und ihre Rolle dabei. Gut. In Tschechien relativ stabil, also die Justiz ist, ist, ist es so lange gelungen, dem Präsident, dem Premierminister in, also wiederzustehen. Da hier die diagonale Rechenschaftspflicht, also hier sind wir in, dem, in Medien und Zivilgesellschaft, also diese, diese Organisationen, die die Bürger und Politiker verbinden und wir sehen auch hier eine sehr negative Veränderung in, in Ungarn, Ungarn und Polen und uh, weniger negative Entwicklung uh, in Tschechien und, uh, und, und der Slowakei. Also wir, haben auch, wir sehen auch in Slowakei gibt es einige zeit nicht so, nicht so gut und in letzter Zeit wieder eine, wieder eine, wieder eine Verbesserung und diese sind vor allem es geht um Bemühungen der Regierungen um Medienzensur also das sind Bemühungen das heißt nicht dass es gelingt aber wenn Sie sehen äh, wieder Ungarn und Polen also es gelingt ich habe auch erwähnt diese Veränderung in der Medieneigentum äh, Existenzunabhängige Medien äh, unabhängige Medien und äh, und so und so äh, weiter gut äh, dann hier, also es geht auch um staatliche Repression der Zivilgesellschaft. Das hat auch, also Viktor Orbán verfolgt, dann hat auch dann seinen Meister und zwar Wladimir Putin. Also Uh, einige Maßnahmen uh, für Repression uh, zivilgesellschaftlicher Organisationen sind, uh, sind zum Beispiel, dass jede Organisation die Gelder aus Ausland bekommt, vor allem aus der EU oder aus dem Westen, muss uh, sich als Fremdagent, als Agent anderer Mächte anmelden und so weiter und so weiter. Gut, wir sehen hier bei der Zivilgesellschaft eine relative Stabilität in Tschechien. Das haben Sie auch gesehen bei dem, was ich gesagt habe. Also 300.000 Menschen, die sich an einem Tag in Prag versammelt haben. Aus dem ganzen Land. Und diese und das ist immer wichtig für Zivilgesellschaftsforscher, immer Das sage ich auch immer Kollegen. Also sag mir nicht, dass eine weitere Demonstration in Moskau oder im Hauptstadt stattgefunden hat. Sag mir, dass in kleinen Städten und Dorfen einzelne Menschen auf die Straßen gehen, weil das ist sehr wichtig. Also es kann nicht nur in der Hauptstadt was passieren, es darf nicht nur da protestiert werden. Wann die Proteste außerhalb der Hauptstadt stattfinden, dann ist, ist es eine wirklich eine Bewegung innerhalb des Landes. Lass uns, lass uns zusammenfassen. Die frühere Studien haben gezeigt, wie Populismus horizontal rechenschaftlich in Lateinamerika untergräbt und das diagonale rechenschaftlich-demokratische Erosion verhindern kann. In, in allen WV-Ländern lassen sich illiberale Tendenzen erkennen. Wir haben, ich hoffe, ich, es war klar, dass diese Tendenzen sind in unterschiedlichem Ausmaß zu erkennen. Also Nummer eins, Platz Nummer eins, Viktor Orban und Ungarn. Platz Nummer zwei der kleine Bruder Polen und Tschechien und Slowakei. Also da ist das, das ist da ist es so eine eine, eine Mischung eine Mischung. Aber wir sehen also es brudelt die illiberalen Tendenzen sind da, aber aber die Medien Zivilgesellschaft und die Justiz sind soweit soweit stark genug es es wieder es wieder zu stehen. Also unter, unkontrolliert untergraben illiberale äh, Leaders in Visegrad viele Länder. Wir wissen jetzt, dass es Nativisten sind in Polen und Ungarn und technokratische Populisten in Tschechien. Und, und, und Slowakei. Was, was machen die? Die untergraben den Wahlwettbewerb, die vertikale Rechenschaftspflicht, die Unabhängigkeit der Justiz und die gesetzgeberische Aussicht, horizontale Rechenschaftspflicht, die Pressefreiheit und die Zivilgesellschaft, die diagonale Rechenschaftspflicht. Und die wirksame Bekämpfung demokratischer Erosion sind, wie gesagt, Gerichte, freie Medien und die Zivilgesellschaft. Also hier noch, noch ein Bild. also Sie sehen, also Resilienz das, deshalb also ich habe also dieser Dominoeffekt weil wenn eine Institution fällt also die Institutionen sind die behandeln die zwar analytisch auseinander also auseinander getrennt aber die sind eigentlich in ein System und deshalb also dieser Domino bild als visuelle Metapher und demokratische Resilienz also die Demokratie ist nicht von sich resilient sondern es muss jemand da sein es sind Akteure die für die Demokratie, für die liberale Demokratie kämpfen und sie resilient machen. Und damit komme ich jetzt zu Ende. Ich bedanke mich viel für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Ganz herzlichen Dank äh, auch von mir. Das war super spannend. Ich habe ganz viele Fragen, würde aber jetzt erstmal alle einladen, im Via-Chat Fragen zu stellen oder sich auch mit dem Handhebensymbol zu melden, wenn Sie direkt auch eine Frage haben. Sonst würde ich gleich mal loslegen mit der ersten Frage, die wir hier im, im Chat haben. Wie kann all dies unter der. Aufsicht der EU geschehen, insbesondere die Situation in Ungarn. Das ist natürlich eine große Frage. Hm, äh, ja, vielen Dank. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine super Frage. Ich kann Ihnen also hervorragende Arbeit von Daniel Kellerman, mhm. Kellerman empf empfehlen. Äh, ich kann es dann äh, weiter, ich kann das danach äh, äh, Frau Maurer äh, schicken, den Artikel. Ja, warum? Also es gibt eine, es gibt eine kurze und eine zynische eine und eine schwierige institutionelle Antwort. Die zynische Antwort ist, Viktor Orban ist ein ein sehr starker, sehr starker Gegner. Also, seine Bildung ist auch im Westen eigentlich durch George Soros finanziert worden und Viktor Orbán hat die, die große Schwäche der westlichen Liberalen verstanden und zwar in der Spannung zwischen wirtschaftlichen Liberalismus und, und liberalen Rechten. Und wann es dann, also wann es dann also dazu kommt, dass man sich entscheiden muss, entscheiden sich viele Liberale, mehr, also nicht unbedingt für die Menschenrechte der Uigurs und so oder, oder andere Minderheiten, sondern, sondern es geht darum, dass die Arbeitsplätze da bleiben und dass der Wirtschaftswachstum da ist. Und das ist eine, also in Ungarn befinden sich ganz viele, also Viktor Orban hatte lange Zeit in der Europaparlament mit den, mit den europäischen Volksparteien, da eine starke Beziehung, Angela, Angela Merkel war eine starke Be Befürwortete. Sie hat zwar also, gesagt, also zugestanden, ja, wir sehen, was gerade im Ungarn passiert, aber es ist wichtiger, es ist wichtig, also, dass es noch, also ohne uns wäre es noch schlimmer. Eigentlich ohne Viktor Orban hätte die Volkspartei keine Mehrheit im Europaparlament. Deshalb am Ende kommt es wieder, wieder also, die eine Erklärung kann die Macht sein, die andere Erklärung ist Wirtschaft. Es sind sehr viele, sehr viele Tochterfirmen, bayerische Autowerke befinden sich, befinden sich in Ungarn und sind, sind, deshalb, sind deshalb sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Und, und die letzte Antwort ist, ja, die, die Europäische Union ist eigentlich nicht so stark, wie man es haben will. Und das ist keine, so, keine Mutter, die dann sagt, nein, das solltest du nicht machen, das solltest du nicht machen. Und, und ich finde noch eine... Aber die allerwichtigste Antwort, also diese alle Antworten finden Sie auch in Medien. Aber ich finde, also die eigentlich die Antwort, die ich für mich ziehe, ist also Viktor Orban ist wirklich eine, Also es ist ein Gegner, dass man nicht unter, unterschätzen soll und zwar also viele Mechanismen innerhalb der EU. Also, die haben auch Wettomechanismen, Also, da will man nicht, dass, dass irgendwie Länder verfolgt werden. Und wann nun, es ist nicht nur Viktor Orban, es ist nicht nur Ungarn, wo Demokratie erodiert. Es ist Ungarn und Polen. Und das heißt, wenn die verbunden sind, können die immer wieder gegen einen oder anderen das Veto einlegen. Und das machen die. Das machen die auch. Das heißt, ja, wir schaffen unsere Institutionen für die schlechten Tagen, aber EU hat sie nicht stark genug geschaffen für Viktor Orban und Jaroslaw Kaczynski. Ich hoffe, die Antwort war so. Weitere Fragen? Sonst würde ich gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den Sie angesprochen haben, den ich sehr spannend fand und den man ja auch zum Teil auf den Demokratieindex-Kurven gesehen hat, nämlich den Einfluss der Finanzkrise. Mhm. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen sagen, wie sich das konkret mhm. ausgewirkt hat und auch vielleicht wie die Unterschiede in den verschiedenen Ländern auch ausgefallen sind und warum? Das würde mich interessieren. Okay. Uh, ja, uh, super. Das ist eine super spannende Frage. Vielen Dank. Uh, vielen Dank dafür. Also es ist interessant. Also ich würde das so in also wirtschaftliche Folgen und, uh, und uh, politische Folgen. Also es sind eigentlich zwei Prozesse haben da aufeinander, aufeinander getroffen. Also wirtschaftlich ist es auch wichtig zu sagen, dass Ungarn eine sehr tiefe Finanzkrise hatte, Slowakei weniger, Tschechien noch, noch weniger, eigentlich kaum. In Polen gab es keine Krise, da gab es eigentlich Wachstum auch während der Krise. Wirtschaftlich das zweite Punkt. Es ist nicht nur wichtig, ob es äh, ob eigentlich GDP, also ob, ob die makroökonomisch, also was ist mit den makroökonomischen Merkmalen oder oder mit Arbeitslosigkeit. Ich finde spätestens seit der Finanzkrise soll man sich auch bewusst sein, dass, äh, dass das, was Politik und Wirtschaft äh, verbindet, sind sind die sozialen Ungleichheiten. Und das heißt, es geht nicht nur darum, wie es den Staatsfinanzen geht, sondern wie geht es den einzelnen Bürgern. Und in viele dieser Ländern gab es schon früher eine, eine, eine große Gruppe der Transformationsverlierer. Die, die Menschen, die eigentlich nicht von der Transformation profitiert haben, weil die vielleicht nicht in der Lage waren, in einem freien Marktwirtschaft sich zu etablieren und einfach es nicht geschafft haben. Die dann, diese ist noch dann durch den EU-Beitritt. Also dann waren die Wiederverlierer. Ja, es ist schön zu reisen, aber wenn sie unter Mindestlohn arbeiten oder am Mindestlohn arbeiten, also ist dann... Ja, haben sie keine Möglichkeit in die Ausland... Wo, wo, wo, wozu sind für sie dann die offenen Grenzen, wenn sie, sie kein Geld haben, die zu überqueren? Und äh, es gibt eine... Also es gab äh, sehr lange waren in alle diesen alle diesen Ländern oder in vielen diesen Ländern waren während der Krise eigentlich also äh, christdemokratische Regierungen an der Macht und äh, und die haben versucht auch äh, oder entweder mussten wie im Ungarn wo es eigentlich Sozialdemokraten waren oder weil sie es äh, weil sie es für sinnvoll gehalten haben wie im Tschechien äh, Austeritätmaßnahmen einführen und das hat eigentlich die Situation immer, das hat die Situation noch weiter, noch weiter verschärft. Und selbstverständlich waren die, dann kehren wir mit der Erklärung in die Politik, also diese Politiker, die dann Austeritätsmaßnahmen eingeführt haben, waren sehr auch nicht sauber, würde man, würde man, würde man sagen. Das heißt also, es kamen immer wieder Korruptions, Korruptionsskandale in die, also eigentlich ist heute, heute ist eigentlich, aber das passiert überall, aber die Frage ist, ob es überall eigentlich auch, ob man überall in, zur Rechenschaft gezogen wird, wie zum Beispiel heute, heute Nicolas Sarkozy in Frankreich es ist und wird dann den nächsten ja, zu Hause verbringen. Aber andere werden es wahrscheinlich im Gefängnis verbringen. Also das ist die das ist die Sache und in dieser Situation kommen entweder neue Akteure wie wie also es entstehen neue Parteien vor allem mit diesen populistischen Anti und anti Antikorruptions also die alle alte Politiker sind an allen schuld ich würde sagen also ja die sind an vielen schuld aber vor allem an dem an dem Entscheidung einfach nichts oder kaum was mit dieser Situation diese diese Trans Transformationsverlierer äh, und äh, EU- äh, oder Europäisierungsverlierer äh, zu machen und, äh, und ja, äh, also tiefe, tiefe soziale Ungleichheiten können äh, in, Demokrat, äh, in demokratischen Staaten, wo alle äh, Wahlrecht haben, zu einer großen Veränderung, äh, Veränderung führen. In Ungarn war das auch ein bisschen dramatisch. Da hat der, äh, der damalige Premierminister Gurchani, es ist eine Aus Aufzeichnung äh, irgendwie aufgetaucht, wo er zu seinen Parteimitgliedern sagt, ja, wir haben die Bürger und Bürgerinnen absolut belogen. Äh, also die, die wirtschaftliche Situation ist noch viel, viel schlimmer, als jeder, als jeder denkt und äh, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch zu retten habe. Also er wusste es nicht, aber Viktor Orban schon. Und äh, also niemand weiß bis heute, wie, wie, wie das dazu gekommen ist, dass dies äh, rauskam. Und das spielte sich dann in jedem Fernsehprogramm, in jedem Radio, in jeder Zeitung. Und äh, das war Rückkehr von Viktor Orban an die Macht. Und äh, also was die Populisten dann bieten, die... die die sagen, also die haben eine Diagnose, also die alte Elite ist am allen schuld und die bieten eine Kur und das sind sie selbst und die bieten dann dem Bürger, dass sie die schützen werden und nicht nur, sondern auch, also dass, dass sie sich bemühen, diese Situation zu verändern. In Polen muss man sagen, muss man sagen, die haben das auch getan. Also die PES hatte eine 500 Sloty, 500 Sloty, also Kindergeld eingeführt und die Situation viele sehr armen Familien absolut verändert. Ich finde, in, in allen diesen Ländern und in Osteuropa als Ganze, sie müssen auch, das ist auch wichtig, ich habe darüber heute, ich hatte keine Zeit darüber zu sprechen, aber die demografischen Fragen sind sehr wichtig. Und Migration heißt in diesen Ländern eigentlich weniger Migre Immigration. Es heißt mehr Emigration. Länder wie Bulgarien und Rumänien haben ein Viertel Bürger und Bürgerinnen seit der Wende verloren. In, in Rumänien während der Pandemie gab es eigentlich äh, kaum Ärzte. 50 Prozent äh, rumänische Ärzte haben das Land in den letzten Jahren ver, verlassen, um Glück im, im Westen zu suchen. Und ja, die fähige Bürger, für die ist die Europäisierung, Europäisierung, es bringt was. Es bringt die Bewegungsfreiheit, es bringt die Möglichkeit, ein besseres Leben im Westen zu suchen oder ein besseres Leben zu Hause zu schaffen. Aber das ist nicht für alle da. Und ich finde, da sind die, auf die sich diese Populisten richten. In Tschechien sind das zum Beispiel für, für, für, Andrej Babisch, die Rentner und Rentnerinnen. Und das ist eine Gruppe, die durch, also die vorherige Regierung, keine vorherige Regierung Tschechien, hat eine Rentenreform eingeführt und dadurch ist eine Einzige in einem fragmentierten, politisch fragmentierten Land ist eigentlich eine, eine, mono, eine homogene Gruppe Wähler und Wählerinnen, die haben eine absolute klare Interesse und die haben dann in, in Andrei Babisch auch ihren Befürworteten gefunden und also die Renten sind erhöht worden. Und so weiter. Das heißt, das ist auch wichtig zu sagen, ja, es ist eine, man konnte das als Revolt der Verlierer bezeichnen, aber, aber nicht nur. Aber das wäre also ja, lange Antwort. Nein, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass dieser Punkt noch angesprochen wurde. Eben, dass diese eben Populismus auch natürlich wirklich auf auf offene Ohren fällt, weil viele Bevölkerungsschichten wirklich von den bisherigen Regierungen, den Regierungen zuvor einfach vergessen wurden. Ja? Mhm. Ähm, eine weitere Frage, die in eine etwas andere Richtung äh, tendiert ähm, wäre, könnten Sie noch etwas über die Rolle der Technokratie gerade im Kontext der Pandemie in diesen Staaten expandieren? Könnten Sie dazu noch etwas sagen? Ja, dann haben wir nachher noch eine Frage. Ja, ich, definitiv kann ich. Ich habe sogar hier, also rechenschaftlich und Pandemie und ich würde dann hier den Slide lassen und mehr zu Technokratie sagen. Ich finde, das ist eine hervorragende Frage und das bringt noch ein Element, was ich gerne gerne sagen wollte. Und zwar, dass diese populistische Politiker, also Populisten sind, also die lieben eine Krise. Aber, und es gibt eine große Aber, Populisten, also Benjamin Moffitt, ein, ein, ein australischer Politikwissenschaftler, bezeichnet das Manufactured Crisis. Also, Populisten haben gerne Krisen, die sie selbst geschaffen haben. Also, deshalb, also wenn, sie, wenn Sie nur die Medien sehen, lesen in Osteuropa, werden Sie denken: also, hier gibt es jede Menge, jede Menge, ja, so, also, also es kommen Horden aus dem Osten und, uh, und diese Länder werden absolut voll. Aber eigentlich, wenn, die, die, wenn Sie nur die Zahlen uh, zeigen, also sehen, sehen Sie, dass es eigentlich, uh, eigentlich kaum jemand wird, uh, wird, uh, wird in, diese Länder, in diese Länder emigrieren. Vor ein, einigen Jahren gab es sogar einen Fall in Tschechien, eine katholische, katholische Zivilgesellschaftsorganisation Bolte, eine Gruppe von 50 afghanischen Christen. Uh, umsiedeln und sie nach Tschechien bringen und äh, hat sich sehr, sehr, sehr bemüht. Es gab viel, viel ähm Gespräche mit der Regierung dieser Gruppierung hat gesagt: Wir bezahlen das alles, wir sorgen für sie. Also es wird keine Belastung fürs Staat. Die Gruppe ist gekommen und ich finde innerhalb so einiger Wochen haben sie sich heimlich ein, ein, ein Bus äh, gemietet, um nach Deutschland weiter zu flüchten. Also diese sind sehr ethnisch, äh, ethnisch homogene, homogene Länder. Es gibt nicht äh, sehr, viel, äh, sehr, viel, sehr viel Minderheiten und, äh, und äh, ja. Also das nur zu also die Krise die man selbst schafft ist selbstverständlich die beste weil man die auch dann äh, lösen kann oder eine Krise die eigentlich nicht existiert ist auch am besten zu lösen weil wenn die nicht existiert ist die einfach nicht ist die einfach nicht da und das bringt mich dann zu Technokratie und Pandemie und zwar wie wie verhalten sich dann äh, dann äh, dann technokratische Populisten in eine in eine in eine echte Krise. Also wie kommt man mit dieser Krise um? Und da zeigen, zeigt sich, dass jemand, der technokratische Expertise verspricht, sie nicht unbedingt hat oder, oder dass, dass eigentlich Mechanismen, die, die, die, die wir schon haben, die schon, die schon, die schon in dieser in Demokratien existieren, wie man mit Krise umgeht, dass es schon Pläne gibt, dass es schon besondere Institutionen gibt, die beschaffen werden. Also die Populisten verhalten sich in der Pandemie, oder technokratische Populisten verhalten sich in der Pandemie genauso wie außerhalb einer Pandemie. Das heißt, die haben keine Expertise, die versuchen sich eigentlich hinter dieser Expertise oder hinter Versprechen von Expertise zu, äh, zu, also sie versuchen da irgendwie die Experten vorzuzeigen, um nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also deshalb gab es in Tschechien zum Beispiel, also in den Zweiländer, ich finde genau, also äh, Igor Matovic hat dieses Putnik äh, importiert, weil einfach die Zahlen in, in, in Slowakei so hoch waren und keine seiner Experten konnten ihm keinen Rat geben, was konnte man damit, damit machen. Es waren nur die Vakzin und die, die eu vakzin waren noch nicht zur Verfügung. Also, also ich finde, also die, die Populisten stehen weil sie so auf, die, auf, auf, auf Menschen, auf diese Unterstützung so, also es gibt keine Ideologie hinter denen, also die sind nicht links und nicht rechts, die versuchen irgendwas zu, irgendwas zu machen. In Tschechien hat das, hat das André Babisch viel besser gemacht, er hat, der ist durch innerhalb zwölf Monate durch fünf Gesundheitsminister gekommen, weil wenn alles etwas gut war, dann hat das Premierminister im Fernsehen sehr, sehr in der Pressekonferenz selbst präsentiert, was alles ihm und seiner Regierung unter seiner Führung gelungen ist. Und wenn was falsch war, dann, dann ist er, muss der Premierminister sagen, ja, er ist nicht expert genug und wir brauchen einen echten. Und jetzt kommt er, ist ein echter Experte. Und ja, wenn das also immer wieder, jede ja, ein paar Monate passiert, dann... Dann, dann verliert man am, am Unterstützung. Aber eigentlich eine Sache ist André Babisch gelungen. Und zwar, also die, die Wähler haben es ihm abgekauft und, und die Pandemie spielt keine Rolle und er präsentiert sich immer noch als außen, also nach acht Jahren in der Politik, nach vier Jahren Premierminister ist seine Kampagne, also ich bin der Außenseitler, ich bin der Antipolitiker, ich bin der Experte und ich habe die Lösungen für unser Land und inzwischen unter seiner also unter seiner Premierschaft ist, ist die tschechische Staatsverschuldung die, die niedrigste war in, in, ganz, in ganz EU, also eigentlich jetzt im, im, im, im, also am EU-Durchschnitt. Und er bricht, also brennt einfach durch durchs Geld, was er an unterschiedlichen Gruppen verschenkt. Das heißt, technokratische Populisten sind in der Pandemie eigentlich keine Experten, weil die Expertise ist eigentlich nur ein Mantel, um sich zu, verschle um sich zu verschleiern, um, um, uh, um Rechenschaftspflicht zu entgehen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage, in der es oh, jetzt ist mir ein Chat verschwunden, in der es in eine etwas andere Richtung geht. Ich müssen ganz kurz den Chat wieder öffnen. Damit ich es wieder sehe. Und zwar ähm, haben wir hier einen Zuhörer, den es interessieren würde, wie die Situation äh, außerhalb der, der Visegrad-Staaten aussieht. Zum Beispiel äh, denkt er an die Nicht-EU-Mitglieder des Balkans, beispielsweise Serbien, wo beinahe alle relevanten Medien von vucic SNS oder parteinahen Akteuren übernommen wurden und es immer wieder eben seit den Parlamentswahlen äh, häufig zu Protesten kommt. Falls Sie dazu noch etwas sagen könnten, vielleicht auch vergleichend. Ja. Ja, definitiv, uh, super gerne. Vielen Dank. Also ich bin keine große Expertin, aber ich, uh, ich schaue mit sehr viel Sorgen nach, uh, nach Serbien und ich sehe da einfach die Merkmale von, was wir also in, der, in der Wissenschaft ein bisschen so Viktor oder Herr die Medien nennen, also der Viktor Orban Playbook. Ich finde, uh, ich finde ein weiteres Land, was früher immer so am... Um, top aller dieser Demokratieindexen war, ist Slowenien. Ja, so Janusz der selbst zwei Jahre lang im Gefängnis war für Korruption, ist dann dadurch, ist dann so, so, so durch Formalien entlassen worden und sei dann zu, äh, zurück an Macht es erodiert die Demokratie Sloweniens, die eigentlich der absolute Vorreiter zusammen mit Estland und Tschechien des Regions war. Also es findet da auch, Premierminister attackiert persönlich Medien, versucht staatliche Medien zu kontrollieren. Das, was sie in, in Serbien verglichen, also beschrieben haben ist genau das was in ungarn stattgefunden hat also die, die die freunde freunde viktor orbans haben die die private medien gekauft und und einfach also ihm zur verfügung gestellt und es, also es geht um Zensur und so weiter ich finde das bringt mich noch zu, zu einer eine andere sache und zwar: also ich habe gesa gesagt, also rum um die Finanzkrise gab es diesen perfekten Sturm von, von, dieser, von, von Politik, politischer Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien, negative wirtschaftliche Entwicklung und das. Aber im in, in Medienraum ist auch noch eine weitere Sache passiert. Und zwar, also wir reden hier von, von relativ kleinen Ländern und wo es eigentlich nie einfach war Geld mit Medien zu, für, zu verdienen. Am Anfang 90er Jahre haben sehr viel deutsche, deutsche Firmen Medien in Ostmitteleuropa und, und Medienkonzerne in Ostmitteleuropa Europa äh, gegründet. Und äh, diese haben sich ein nach dem anderen, äh, weil äh, in der Finanzkrise einfach klar war, also wollen wir diese kleinen, kleine Märkte, jede eigene Sprache, so viel kann man auch nicht verkaufen. Wollen wir diese wollen wir hier bleiben oder versuchen wir uns äh, zu verändern? Und, und wer gekauft hat, waren lokale, lokale Reichen. Ich würde die nicht alle als Oligarchen bezeichnen, aber sehr viele. Warum kauft man Medien in der Zeiten, wann Medien in Umbruch sind und dass keiner weiß, ob man noch mit Medien, mit Zeitungen eigentlich lange irgendwie Geld verdienen kann. Warum kauft man Medien? Man, entweder äh, denkt man, er kann das besser oder sie. Oder man will sich eigentlich, äh, man hat das Geld und braucht kein Geld damit zu verdienen, sondern versucht sich dadurch, äh, dadurch Einfluss zu kaufen, politischen Einfluss zu kaufen. Und das ist der Fall in vielen dieser Länder. Und wenn sich dann äh, einer eine, äh, die Medien, äh, Zeitung kauft, dann wird sich auch der andere, weil er will auch diesen Einfluss auch entweder widerstehen oder auch haben. Daher würde ich sagen, das ist sehr oft der Fall. Ich will aber nicht nur so negativ sein und sagen, es, ist auch, es kommt auch zu positiven Entwicklung. Es entstehen neue Eigentumsformen, neue Finanzierungsformen, zum Beispiel der slowakische Denik N, also Zeitung Z, würde man das nennen, auf, auf Deutsch. Also Das ist absolut durch die Leser und Leserinnen also finanziert. Es gab erst nur online, jetzt auch in Druck. Jetzt ist die Form auch nach Tschechien expandiert. Ich finde, ich mag das sehr, dass er also nicht nur alles aus Prag nach Bratislava kommt, sondern das ist eine sehr wichtige sache, was aus Bratislava nach Tschechien, nach Tschechien kam und zwar dass man merkt also die Medien also die Washington, Washington Post hat hat, also, hat so ein Motto und das sagt, dass Demokratie stirbt in Dunkelheit. Und das ist das Motto für Medien, weil das sind die Medien, die diese Lichter, die nicht nur Licht schaffen, sondern Licht auch in dunklere Ecken, äh, Ecken, also äh, direktieren oder wie würde ich das sagen, also reichen. Und das ist, das ist also, es ist sehr wichtig und ich finde, viele haben das anerkannt und es gibt jetzt viele so Crowdsourcing für Medien und so weiter. Das heißt, ja, der Kampf ist um private im privaten Medienraum, aber dieser Kampf, und das ist der letzte Punkt zu Medien, was ich noch machen will, es geht auch um die staatliche Medien, um Kontrolle von staatlichen Medien. Und dann wird wieder getestet, also wie stark sind diese Aussichtsräte, die man geschaffen hat, und Unabhängigkeit staatliche Medien zu äh, beibehalten und das wird alles getestet und in einigen Länder, Ländern steht und in anderen, anderen nicht. Aber Serbien spielt definitiv, also, in, also Serbien also das Problem in Serbien ist, dass die Institutionen und in vielen Ländern Balkans, also ich habe eigentlich mit dem besten sozusagen aus dem Region mit den besten Fällen zu tun. Also hier waren laut alle in Demokratieindexen von Bertelsmann und so weiter von Freedom House die Institutionen am stärksten. Das sind die Fälle, die das eigentlich also wenn die, das, wenn die demokratische Erosion nicht vermeiden können, wie können das die Balkanländer, wo wenn ich dann die Balkanländer in meine Tabellen einnehme, dann werden Sie sehen, die Richtung, die, die Richtung dieser Entwicklung, der demokratische Erosion ist ähnlich, aber die fängen viel tiefer, weil die Institutionen noch viel also nicht stark genug noch nicht, nicht, nicht stark genug sind um, um das zu... das heißt diese die Erosion ist viel geht viel schneller weil die Institutionen das nicht, das nicht irgendwie halten können und, und viel tiefer weil die auch viel tiefer angefangen haben ja, wir haben noch eine Frage, eine recht umfassende, vielleicht ist dann auch die letzte, wir werden schauen, aber sehr spannend. Gibt es eine Verschiebung der V4-Staaten weg von der EU hin zu Russland oder versuchen diese V4 nicht vielmehr ihren eigenen Weg zu suchen und ihre Autonomie zu stärken? Oder anders gesagt, gibt es gemeinsame Abgrenzungstendenzen nach West und Ost gleichermaßen, um sich gegenseitig zu stärken? Okay, danke. Das ist eine, das ist eine super, super Frage. Also Russland rein ins Spiel bringen, ist die, ist die Antwort. Es hängt davon ab, wer. Also Warschau und, äh, Warschau und Prag wenden sich definitiv nicht zu Russland. Also da sind die Tendenzen, äh, also obwohl der tschechische Präsident das gerne hätte, aber aber, aber nicht die regierung und definitiv nicht die bevölkerung aber sich nicht zu russland zu wenden heißt nicht unbedingt sich zur eu zu wenden also die liberale die liberale, die liberale eliten die zum beispiel in polen ganz viele, ganz viele provinzen also oder in in ganz viele Städte leiten. Alle, alle Hauptstädte dieser Länder, die ich euch gezeigt habe, haben eigentlich liberale Bürgermeister also die auch zusammen kooperieren, die versuchen auch mit der EU stärker zu kooperieren. Und es gibt auch, so, auch, auch, diese, auch diese substaatliche Ebene, also gibt's da eigentlich, es gibt keine Tendenzen zu Russland, aber es gibt Tendenzen mit, mit, zu mehr Zusammenarbeit mit der EU. Der EU ist es eigentlich auch durchs, durchs Geld gelungen. Viele polnische, polnische Gehör, Behörden, die sich als LGBT-freie Zonen bezeichnet haben, eigentlich fast alle äh, haben es jetzt aufgegeben, weil die EU gesagt hat, also sie verlieren. Also wir sind nicht bereit, äh, EU-Gelder in solche Behörden zu schicken. Also wir sind für Pluralismus und Schutz von Minderheiten. Und wenn sie dann diese Positionen einnehmen, dann, dann können sie das gerne machen, aber ohne unser Geld. Und äh, die wollten den Geld doch haben. Ähm, in der Slowakei es ist es so eine Mischung, also keiner wusste, warum auf einmal Igor Matovic, also diese wo kommt diese Verbindung zu, zu Russland, also, also keiner weiß wirklich genau, wo die, wie die slowakische Regierungen, Also oder mindestens ich weiß das nicht und äh, in der Literatur habe ich da auch nicht äh, was dazu gefunden, also keiner weiß, wo eigentlich die Slowakei zu Russland so steht, aber jeder weiß, wie Viktor Orban zu Russland steht und zwar sehr, sehr, sehr positiv. Also Viktor Orban ist derjenige, die nicht nur zu Russland, sondern auch zu China. Und ich finde, also, China wäre ein weiteres Thema, die Rolle von China in Ostmitteleuropa. Und, und wieder ist er so, wenn Sie, Sie so irgendwelche Entwicklungen sehen, die so die dazu führt oder das stärkt, dass die Demokratie nicht unbedingt so stark dasteht, dass die liberale Demokratie schwächt, dass die EU schwächt. Da ist wie immer, also sie können zweimal gucken und finden Viktor Orbán. Also auch also Viktor Orbán ist auch der Kinnemann in Europa und hat eine starke Verbindung auch zu zu Russland. Aber ich würde sagen auch in allen diesen Ländern, auch in der Slowakei und in, in, in Ungarn. Also ist die Mehrheit der Bevölkerung auch nicht unbedingt, unbedingt dafür. Und ja, ich will nicht, Ihnen nicht zu viel Zeit nehmen, aber da wir noch keine weitere Frage haben, würde ich noch kurz sagen, also, die, also, es, also Russland geht nicht darum, äh, klare Ziele zu verfolgen. Das, was Russland will, ist äh, Spaltung, äh, Desinformationen. Also, es sind keine klaren Ziele. Also Russland hat den Kalten Krieg verloren. Es ist klar, es ist auch Russland klar, aber die hängen immer noch drin. Also und das ist auch, äh, also äh, und äh, das ist der Fall und äh, und diese Länder, die Mitteleuropa, ist für Russland immer so ein Spielplatz. War, es war ein Spielplatz und es bleibt ein Spielplatz. Und äh, es gibt sehr viele, äh, sehr viele, lass uns sagen, Spionagen, Sachen und so weiter und so weiter. Und auch, äh, auch große Fälle. Also zwischen Russland und Tschechien steht es jetzt äh, sehr schlecht. Also es gab einen großen diplomatischen Streit, weil russische Agenten ein Waffenlager ins Luft, ins Luft gejagt haben in Tschechien vor ein, ein paar Jahren und es ist durch investigative Journalisten irgendwie ans Licht gekommen und danach äh, hat Tschechien die, äh, die russischen äh, russische Diplomaten fast alle äh, verwiesen. Und das, was interessant daran war, dass der, dass der russische Botschaft in Prag war genauso groß äh, wie in Wien und äh, so dreimal so groß wie Berlin. Das heißt, also Prag war auch so der Hauptstadt. Es war seit 60 er Jahren, es ist es immer geblieben. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt, jetzt hat Russland genauso viele Diplomaten in Prag wie Prag in wie Prag in Moskau und das sind so irgendwie fünf, würde ich sagen. Also Tschechien ist jetzt ganz hoch zusammen mit Großbritannien und USA auf der Liste der Feinde. Also bei vielen Tschechen ist es so auch ein Zeichen des Stolzes. Die sind eigentlich stolz darauf. Ich würde es nicht sein, aber ich würde sagen, also die Beziehung zu Russland ist schwierig, außer Viktor Orban, für den es nicht schwierig ist, für den ist es sehr klar. Also alles, was demok liberale Demokratie, nicht nur in Ungarn, wo es keine mehr, eigentlich kaum noch eine gibt, weil äh, Ungarn wird jetzt nicht mehr als, äh, als klare Demokratie bezeichnet, sondern eher als ein hybride Regime oder wie Balint Madja das nennt, als ein Mafienstaat, aber das wollen wir nicht. Also in dieser Typologie zwischen Demokratie, Autokratie und inzwischen hybride Regime, wo zwar Wahlen stattfinden, aber die Institutionen nicht mehr unabhängig sind und nicht mehr so funktionieren wie in einer Demokratie, da befindet sich gerade Ungarn und der Weg daraus wird eigentlich viel länger dauern, bis der also viel länger aus der Weg dahin. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, sind noch weitere Fragen? Dann müssen Sie jetzt schnell sein. Also die Powerpoint, das waren auch Fragen. Also Powerpoint äh, bekommt Frau Maurer noch heute. Und äh, ja, Sie haben das dann alle zur Verfügung. Super, herzlichen Dank. Das werde ich dann auf Ilias stellen. Ja, sonst möchte ich Ihnen, Frau Gorstig, ganz herzlich danken. Ich finde, Sie haben uns eine super Vorlage gegeben und eben, wir haben gesehen, man kann in so viele Richtungen weiter diskutieren. Manches werden wir eben im Kontext dieser Reihe weiterverfolgen. In zwei Wochen wird hoffentlich live Rafael Labanino hier sein und eben über Ungarn und die Zivilgesellschaft und eben auch Probleme in der Demokratie weiter das vertiefen. Ich glaube, er kann da ganz ideal anknüpfen an dem, was Sie hier als Vorlage geliefert haben. Allen Ihnen wünsche ich eine gute zwei Wochen, also eine Woche bis bis zum nächsten Fachvortrag, zwei Wochen bis zum nächsten Reihenvortrag. Danke fürs Kommen, danke fürs Mitdiskutieren. Eben Sie finden alle Unterlagen auf ILIAS. Sonst melden Sie sich wieder bei uns. Ja.